So und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Create. Warum ein neues Projekt? Ganz einfach aus dem Grund, leider konnte ich das alte Projekt bei der Minecraft nicht fortsetzen, dadurch, dass ich die Mod nicht mehr starten lässt, beziehungsweise ich keinen Zugriff mehr auf die Daten habe und dadurch das Projekt nicht fortsetzen kann. Naja, ihr seht, es ist noch keine Welt erstellt worden. Das liegt daran, weil ich noch nicht gespielt habe. Also ich habe ganz kurz in die Mod reingeschaut, wie man es halt macht, um voll zu dessen, dass die Mod auch wirklich läuft. Sie tut's. Die Sie läuft wunderbar und deswegen sehen wir jetzt auch gleich. Nur eine kurze Anmerkung voran. Die Mod heißt Go Create. Go Create, deswegen heißt das Projekt Minecraft. Great. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Bevor ich jetzt die Welt erstelle, werde ich jetzt erstmal äh, in die Options gehen. Video Settings. Full Screen und dann weiterspielen. So, jetzt wird die Welt erstellt. Wir nennen die Welt natürlich. wer Jetzt gedacht Minecraft Create so, cheats aus, weil wir an, difficult, normal, neue Welt erstellen. Und da geht natürlich jetzt gleich, sobald wir in der Welt sind, offiziell die erste Folge von Minecraft Create los. Das sollte eigentlich ziemlich spannend werden. Und bitte hängen sich jetzt nicht auf. Das Programm hat sich aufgehangen. Ich bin in ein paar Sekunden wieder zurück. Bei euch wird es wahrscheinlich nicht mal mehr PC. Wieder gerade Kackeier. Äh, so Bei euch wird es wahrscheinlich nicht mal mehr eine Sekunde sein jetzt mal ein kleiner reinblick so sieht es aus wenn die mod am ähm, laden ist wollte ich nur mal angemerkt haben ist eigentlich relativ unwichtig wir sehen uns gleich wieder jo damit ihr es übrigens wisst ne, ich warte jetzt schon seit 10 minuten bis die mod ungefähr so jetzt funktioniert also gefühlt sind zehn minuten kann es also jetzt zwei drei minuten sind aber ich denke mal sind zehn minuten vergangen euch sind ein paar Sekunden. So viel wie dir stirbst wahrscheinlich. Äh, die Aufgabe geht ja gerade erst von drei Minuten. So, dann muss ich es jetzt halt sehr lange warten. Ihr seht jetzt gerade, da läuft alles gerade mit drin. Und der kann ich kein besonders erzählen. Also. Ja, okay, was soll ich halt jetzt schon erzählen, ne? Ihr seht jetzt gerade, das läuft jetzt alles sehr gut. Es braucht ein bisschen zum Laden und so. Ein bisschen hier, ein bisschen dies, ein bisschen das, ne? Bis alles geladen ist, ist eine lange Zeit. Also, es ist lang. Für euch, wie gesagt, kürzer als für mich. Und da ist jetzt auch gleich schon die Ladezeit vorbei. Heißt doch nicht, dass wir trotzdem. Heißt aber nicht, dass wir in dass wir keine neue Welt erstellen müssen. Das ist sehr sehr interessant. Und mal sehen, ob sich das Spiel wieder aufhängen wird. Wir sehen, wir sind im Launcher drin. Okay. Dann soll ich das Spiel jetzt auch bitte spielen lassen. Perfekt, Singleplayer. Ähm, jetzt gehen wir hier und wir nennen sie natürlich. wo ist schon ob auf der überhaupt. Ja, die Aufnahme läuft und das ist ich drin. Wir nennen die Welt natürlich. Minecraft Create. Wer hat's gedacht? Und die Welt wieder stellt. Preparing for the World creation. Und mal sehen, wie lange das jetzt dauert. Ich habe mein Handy herausgeholt. Und wer, das wird nichts und und und es sieht gut aus. Also es sieht halbwegs gut aus. Ich hole euch wieder dazu, wenn die Welt geladen ist. So, da sind wir jetzt endlich in der Welt von Minecraft Create. Ein schönes Spawn dann wieder. Oh Gott. Also, wenn das nicht mal ein guter Spawn ist. Dann so, in meiner Testwelt hatte ich nicht zu uns bauen. Wir gehen mal erkunden. Mal sehen, was das so zu bieten hat. Ich hoffe, mal ist eine Kiste, deswegen baue ich jetzt auch hier den Sand ab. Aber das sieht nicht so aus, als hätte es Teil eine Kiste. Wir können es ja später weiter forschen oder sowas. Wenn ihr das wollt, natürlich nur, ne? Wenn ihr das wollt. Eine Kokos, eine, eine Kaktus sehr interessant. Also schauen wir uns mal was die so macht. Die gibt uns Effekte. Okay. Ah, oh, ein Was ist das da? Ein Gatekeeper. Zielleiter. Okay, Seal, Lighter and Blue Journal. Ich denke mal, wir ziehen bei dieser Person rein. Ich weiß gerade gar nicht. Hört ihr überhaupt Minecraft das Spiel? Ich höre gar nichts. Musik ist auf 50%. Ich höre nichts. Äh, ja, ich habe gerade von einem Kollegen eine Nachricht bekommen. Also muss ich eben kurz für 10 Minuten weg. So. Ja, moin. so äh, ja da bin ich jetzt zurück schon in kurz ähm, warum ich keinen Sound dabei was ja, sagen es ist ein sehr schönes Gebäude wie ich schon sagte würde ich gerne hier dann weiter wohnen aber würde ich hier gerne drin wohnen? Ich habe keinen Sound. Ah, ich habe keinen Sound. Wo nicht liegt das? Ich habe Sound. Also nichts am Spiel. Es muss am Spiel liegen, dass ich keinen Sound habe. Aber wir, Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Sound habt. Ah, eine Kiste. Nice, nice, nice. Kartoffeln. Goldkorn, okay. Wie okay. Tomatensaat? Sojabohnen? Wie Irgendwelche anderen Saat? Tomaten? So, wurden wieder Reis, Reis, Reis, Kartoffeln und Kohle. Warte, ne? eine andere Farbe da ne? was drin ist? Nein. Ne, man hört nichts, ne? Das ist eine, Kiste, eine normale Kiste. Interessant, das ist anders. Oh. Wo ist meine Kiste? Hm? Hier ist die. Ähm, Na ja. Ähm. Okay, da wir hier nicht. Da wir jetzt keinen Ton haben, werde ich versuchen, wahrscheinlich gleich wenn wir das Spiel neu zu starten. Äh, dafür, äh, dann werden wir uns gleich in 10 Sekunden wiedersehen. Bis bald. Meine Damen und Herren, oder alle Leute, die gerade zuhören sollten, während ich jetzt das Spiel starte, Während das Spiel jetzt startet, können wir uns gerne ein bisschen über unterhalten. Ich nehme hier mein nice Dicer Wasser. So, <lacht> Mir ist sehr langweilig. Das, was ihr gerade gehabt habt, war übrigens mein, äh, mein Server. Ja, ich habe einen Server. Hm. Da seht ihr mal, von wem die Mod ist. Mods. Copyright. Moja. Oh, Do not disturb. Ja. Moja. So, wir gehen auf den Singleplayer auf die neue Welt, äh, falsche Welt. Ach komm schon. Das Spiel ist ein zweites Mal abgestürzt. Ist ähm, das gab's schon Mal. Wir warten noch mal auf den Start. Ihr seht, Mods sind sehr instabil. Naja, da euch, ich, ich euch nicht langweilen möchte und es sind äh, schließlich schon 13... So und herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück in der Welt von Minecraft. Great. Ich hatte ganz kurz eine... Ja, zurück in der Welt von Minecraft, create. Jetzt habe ich es Oh mein Gott. Es ruckelt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Und da steht, was passiert. Und die Welt steht da. Nein, das hat nur gedeckt. 200 Blöcke in diese Richtung. Dann laufen wir halt mal gegen diese Wand und los. Nein, natürlich nicht. Und 300 Blöcke in diese Richtung. Äh. Das werden wir ein anderes Mal machen. Ich glaube, das ist Zeug für die zweite Folge. Jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen in der Gegend rum. Ich meine, die nee, machen wir nicht. Weißt wisst ihr, was wir machen? Ganz genau. Ich habe auch keine Ahnung. Ich denke mal, ich es Sinnvollste in der ersten Folge zu machen ist, also ein bisschen was aufzubauen. Hier ein bisschen so Acker machen. Und so machen wir die Musik leiser. Junge, geht voll ab. Ah, ein großer Fisch. Naja. Äh. Wir werden jetzt am besten das ackertechnische Acker machen, wir werden ein bisschen was hier machen, ein bisschen was hier machen, aber davor besorgt es natürlich erstmal Holz und das sieht aus hier vorne, als würden wir hier Holz wegbekommen. Jungs, es sieht aus, als würden wir Holz wegbekommen hier. Ach ja stimmt, kurze Werbung mal am Rande. Ich habe einen Twitch-Account, ich streame zwar noch nicht, aber es könnte sein, dass sich das bald ändert. Da kann ich aber nicht zu viel versprechen, weil ich da nicht viel zu sagen kann. Aber ich habe schon vor, mal was da noch zu machen in dieser Richtung. Also, wenn nicht bald, dann nicht. gar nicht, wenn da nichts erscheint, dann ist das so. Dann seid bitte auch nicht böse oder so. Ich bin eine sehr faule Person. Aber naja. Auf jeden Fall findet ihr den Link in der Beschreibung. Interessant. Ein Villager. Vielleicht habt ihr gerade den Hall gehört. Einen extremen Halt episch, einfach nur, aber das würde ich auch sagen. Erkunden wir in der nächsten Folge, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun oben und ich bin nicht ausgerüstet. Ich weiß nicht, was ich so dazu komme. Ich habe Spinnweben gesehen und Spinnweben heißt ja normalerweise Dungeon und so man da. So, was haben wir hier? Oh, cool. Hier kriegen wir ein bisschen Erze ja, und sowas. So, eine Kaktusfrucht. dann wäre ich damit? Können wir die einstellen? Ja. wir das was machen? Nein. Schauen wir mal hier rein. Da komme ich hoch. Ah, Nichts. Schade. Was ist denn das? Ich habe die eben schon gesehen, als ich in Testfeld gemacht habe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das denn soll. Hier ist noch einer dieser Salaman-Dinger. Die sind super cute. Nein, nicht weg. Oh mein Gott, der Katze, der Katze, der Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze, Katze! Nein! Bitte! Bleib stehen! Katze! Oh mein Gott, komm! Ich nenne, dich, ich nenne dich Luisa! Luisa, Luisa, Luisa, renn doch nicht weg, Luisa, renn doch nicht weg! Luisa, wohin rennen du? Pferd, ja, auch schön. Aber die Katze will dich haben, Luisa! Nein, komm, renn doch nicht weg! Na, ja, dann äh, muss ich dich später holen. Mann! ich will doch unbedingt eine katze haben die will ich Louisa nennen egal ist das das ist aber irgendwie ein konstrukt das wir später noch mal gründlich und untersuchen werden ich denke mal ich taufe dieses konstrukt hm. Wie nennen wir das Konstrukt? Altes Gebäude. Ja. Ja, ich würde einfach sagen, altes Gebäude. Dieses alte Gebäude werden wir später untersuchen. Genauso wie dieses alte Gebäude. Obwohl ich da schon interessiert drin bin, aber das verschiebe ich dann doch aufs nächste Mal. und wird das einfach viel zu viel. Aber ich würde auch gleich sagen, dass das auch schon mit der Folge relativ war. Äh, sorry Mann. hallo? Tut mir leid man. Ich ja, glaube mir, die Welt braucht mich besser. Ich muss besser, ich will, es ist besser, wenn ich ins Bett ins gehe. Naja, ich werde gleich auch die Folge wenden. Ich würde vorstellen, wir machen nur noch ein bisschen nicht viel. Das kann man doch nicht sehen. So muss es sein. Und das halt ist Rotate Balance und Clear. <lacht> Lol. Oh. Guten Tag. Was ist das? blue journey ein adventure guide the gatekeeper blue keys hm. naja um solche sachen würden wir uns auf jeden fall später kümmern ich werde auch später noch ein bisschen was machen auf screen werde ich definitiv nichts machen weil ich finde man sollte screen nicht machen wenn dann das ganze projekt so Ne, wenn dann das ganze projekt so wir werden uns jetzt erstmal so ein paar starters -Schools -Schools -Schools machen ja doch auch eine Axt und ich werde mir eine Axt in der Hoe erstmal machen alleine schon aus dem Grund dass ich mir hier eine kleine Farm machen möchte mit Tomaten keine Ahnung, was das ist. Süß Süßkartoffeln. Kasava sieht. Keine Ahnung, was das ist. Normalen Kartoffeln. Zwiebeln. Erstmal eine ganz simple, unsortierte Farbe. Ah. interessant so wir haben jetzt hier unsere kleine Bahn. okay so wir ja, wohnen da so wir ja, wohnen so, ja, äh, die onion ah kann man so ein okay Kaktrasfrucht Oh, die so aufs Anpflanzen das muss ich mal ausprobieren die ist ja ganz okay hoffentlich kommt es kein pike wenn wir jetzt wie arsch ähm, sieht nichts also sieht nicht so aus als würde man das gibt was pflanzen Ah oh, cool man kann den Bunker anscheinend Wer ist ein Billiger Bunker ist Ich habe gehört, dass es hier in der Mod Welche Geben soll Also Billiger so Bunker In Anführungsstrichen ähm, Ich würde jetzt sagen Hiermit Mit dem Abschluss Der ersten Farm Wohl Obwohl Mit den Abschluss. Obwohl, wir haben es ja noch nicht abgeschlossen. Egal. Mit der Errichtung unseres ersten Gemüses, unserer ersten paar, mit der Pflanzung unserer ersten unserer ersten Früchte würde ich sagen, beende ich diese Folge von Minecraft 8. Und wünsche euch natürlich noch einen. Schönen Tag.